Oh, ich habe euch gar nicht kommen sehen. Aber gut, dass ihr da seid, denn ich wollte noch ein kleines Video zum Jahresende machen. Eigentlich hatte ich ein großes Special, wo wir uns nochmal die besten Momente des Jahres ansehen geplant, aber das hat leider nicht ganz geklappt. Von daher jetzt ein bisschen ein bescheideneres Video. Aber trotzdem dran bleiben, denn ich habe am Ende noch einen wichtigen Auftrag an euch. Aber als erstes sage ich erstmal danke. Auch wenn dieser Kanal noch ziemlich klein ist, bin ich trotzdem begeistert einfach, dass es da Leute gibt, die das so cool finden, was ich hier mache und sich das gerne anschauen. Ganze 20 Leute, die den Kanal abonniert haben und teilweise 100 über 100 Klicks auf einem Video ist einfach schon eine Menge. Auch wenn es jetzt im Vergleich zu großen YouTubern ziemlich wenig wirkt, aber trotzdem ein riesengroßes Dankeschön. Es war einfach sehr schön, dieses Jahr diese Videos zu produzieren und ich bin auch schon sehr gespannt, was im nächsten Jahr alles passieren wird. Ich habe da schon ein paar Sachen geplant. Mal gucken. Ich will noch nicht zu so viel verraten, aber 2019 wird auch wieder gebockt lustig ja es hat einfach jetzt soll doch mal leise da unten es hat einfach einen riesigen spaß gemacht diese videos zu machen und ja nochmal danke an euch so, jetzt kommen wir aber zum wichtigen Auftrag. Denn hier oben in der Ecke ploppt jetzt ein kleines I auf und dann schießt da so ein Text raus. Und da müsst ihr mal draufklicken und könnt dann abstimmen, welches das beste Video dieses Jahres ist. Das würde mich sehr interessieren, wie ihr das einschätzt. Seid ihr fertig? Cool. Übrigens, es gab in vielen von meinen Videos solche Abstimmungen. Es würde mich freuen, wenn ihr bei den anderen Videos auch mal auf die Infobox klickt und da abstimmt, weil vielleicht mache ich mal ein Video, wo ich das so ein bisschen auswerte. MMM, Ich muss ein bisschen Outtakes produzieren. Herzlich willkommen in einem Outtake-Video. Yeah! Das schneide ich jetzt einfach vor, wenn ich mal irgendwann ein Outtake-Video machen werde. Ich bin Eis, hallo! So, okay, nochmal. <lacht> oh, oh, oh, oh. das heißt, Eis schmeckt eigentlich gar nicht so schlecht. Oh. Ja, gut. Du wolltest irgendwas anderes sagen, eigentlich? Machen wir nochmal. Und ich habe ja den Fehler gemacht. Komm zurück. Ich weiß nicht, was ich sage. Jetzt muss ich Tage nachdem ich das Video eigentlich gedreht habe, noch mal was nachdrehen. Ja. Yeah. Du solltest mal anfangen. Halt's Maul. Ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir sehen uns dann 2019. Ciao.